Und willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind im Riva am Gardasee. Jetzt mal im Winter. Es ist Dezember und wir machen so einen kleinen ja, Rundumschwenk für euch. Es geht ein bisschen auf den Berg, ein bisschen durch die Stadt und ein bisschen auf die Christkindlmärkte. Wir nehmen euch einfach mit. Ah ja, und es geht in den See. Stimmt. Und zeigen euch von allem etwas. Hoffentlich gefällt es euch. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn dem so ist. Und schreibt uns was in die Kommentare. Das freut uns natürlich auch immer. Vanessa ist mit am Start, das habt ihr jetzt sicher schon gesehen und mein kleiner Mann auch. Jetzt gibt es erstmal Frühstück mit Aussicht über den See. Kein Grund zum werden, sieht gut aus, war es aber nicht. Anfang, Mitte Dezember, so um den Nikolaus rum und ihr seht, auf den Bergspitzen liegt der Schnee. Für mich geht es jetzt zum Eisbaden, deswegen habe ich schon blank gezogen. Meinem kleinen Spatz und der Vanessa hier dementsprechend. Es ist auch alles gar nicht so einfach, <lacht> aber umso spannender und ich glaube, der möchte mal Kameramann werden. Willst du Kameramann werden? Wir sind im und sind Urlaub. So, jetzt ist es soweit und das ist ja im Moment mega im Trend, das Eisbaden. Hier ist es ja immer relativ kalt, jetzt ist es bitterkalt. Ja, Wassertemperatur lag bei 8 Grad. Die richtige Atentechnik ist wichtig. Jetzt machen wir mal die Vanessa ein Foto machen. Von vorne oder lieber von hinten. Jetzt gehen wir mal rein. Wichtig ist tief durchatmen. Und nichts erzwingen heißt da ja immer. Aber gut, ich bin da schon so einiges gewohnt. Deswegen... leicht. Es ist wirklich... Krass erfrischend. Und jetzt soll man sich einfach nur auf sich selbst konzentrieren. Und dann spürt man, wie sich alles im Körper einfach fokussiert. Und jetzt muss ich mal den Arm wechseln, damit der andere auch schön kühl wird. Weil es ist wirklich, wirklich ein krasses Erlebnis. Und ich kann euch nur empfehlen, das zu machen. Und für mich ganz klar, je geiler die Location, desto einfacher ist das Ganze. Und deswegen hier entsprechend einfach nur Mega, mega gut. Und jetzt zeige ich euch mal kurz die anderen beiden. Die haben nämlich schon Daunenjacken an. So ist es nicht. <lacht> ja, das krasse ist, wir haben uns natürlich vorher schlau gemacht. Und da ist es mit einem danach so richtig warm. Und genau das ist der Fall. Ich habe jetzt das Gefühl, es ist richtig, richtig warm einfach. Und das fühlt sich mega geil an. Falls ihr das schon öfter gemacht habt, schreibt mir unbedingt mal, wie das für euch so ist. Und ob ihr da auch... Also ich habe jetzt so ein Gefühl von... Oh, geil! <lacht> Seht ihr, wer genau da angerufen hat? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es erkannt habt. Was mir passiert ist, ich fahre ja das alte Auto von meinem Papa im Winter, das ist ein Citroën. Und der hat schon immer eine Anhängerkupplung gehabt. Im Sommer ist er jetzt nicht so viel gefahren worden. Ein bisschen und auf jeden Fall habe ich die nicht gebraucht. Hole ich die Vanessa gestern am Bahnhof ab und will dann nachher den Anhänger draufschmeißen. Also die Anhängerkupplung, Fahrradträger. Und weg. Einfach weg. Komplett, die ganze Halterung, die Aufnahme, es ist alles weg, es ist wie verhext. Ich musste mich extra noch bei Freunden rückversichern, dass ich nicht schon im Delirium bin und da wirklich eine drauf war. Haben das alle getan und jetzt sind wir wie Brieftauben unterwegs zu Fuß. So ein Mist, alles hat zu, wir kriegen nicht mal Leihräder, ich hatte auch so ähm, Hollandräder gehofft. Aber gut, jetzt geht's halt zu Fuß nach Akku. wir zeigen euch mal ein paar Christkindl-Märkte am Gardasee und einfach das Flair im Dezember hier weiß ich nicht, schreibt mal ob euch schon was ähnliches passiert ist also ich komme mir vor wie im falschen Film Juhu, sieht voll gut aus <lacht> Pünktlich zur Dämmerung sind wir eingetroffen zu Fuß dauert das länger als gedacht aber hat gut geklappt auch mit dem Kleinen auf der Schulter oh und Vanessa droht. Jetzt sind wir am Christkindlmarkt in Arco angekommen Die hier sehen auch mega hübsch aus, alles beleuchtet. Und hier werden Olivenweg essen. Schaut mal jetzt, jetzt schaut es da hinten aus wie ein Keks. Mega gut. Aber jetzt sind wir in Riva auf dem Christkindlmarkt und der ist auch super schön. Im Hintergrund läuft Weihnachtsmusik. Hier ist auch das Zuhause vom Weihnachtsmann. Wir sind bei dem Wohnt er hier? Ja. Schaut mal, da sind die Wände so angestrahlt, dass es ausschaut, als ob es schneien würde. Wie süß. Am nächsten Tag war dann eine grandiose Wanderung angesagt, mit noch besserer Aussicht. Deswegen lohnt sich es auf jeden Fall, hier weiterzuschauen. Ist euch was aufgefallen? Nur Vanessa schläft. Ich hatte nämlich nichts dabei, aber <lacht> sie hat eine Jacke für mich eingesteckt und ein Wechsel-T-Shirt. Also mir geht es gut heute. Ja, immer noch das gleiche Problem, wir haben keine Räder dabei. Aber Hauptsache raus. Und dementsprechend geht es jetzt gerade Fuß für uns Richtung Santa Barbara Kapelle. Jetzt wird es steil, aber es ist wirklich mega schön hier rauf und ich kann natürlich nicht sagen, was da im Sommer so los ist, aber bis jetzt haben wir niemanden getroffen, das macht es immer noch so richtig besonders. Und ihr seht, das ist ein bisschen seilversichert. Das ist der Freefall übrigens. Den sind wir im oberen Teil schon mit dem Fahrrad gefahren. Aber dann sind wir zu dem Turm abgebogen. Also hier sind wir nicht mehr runtergekommen. So drei bis 400 Kilometer vor Riva teilen sich die Wege dann nochmal. Und dann haben wir eben den anderen genommen. Ich geht da rechts, wieder fahren. Wie soll es Ich wollte auch, wollt auch gerade sagen, es wäre schlimm, wenn es anders wäre, dann wäre ich beleidigt. Dafür ist die Vanessa in alles, was... Wie sagt man denn, Gymnastik? Ja, so Stütz halten, Handstand machen und sowas ist hier einfach besser. Schaut mal, der Ausblick. Jetzt geht's über die Druckleitung vom Kraftwerk drüber. Mega gut, ich finde es einfach nur super hart und ich schmenke euch mal auf die andere Seite. Ich glaube, dann habt ihr mehr Aussicht. Richtung See, ist natürlich deutlich cooler. Ja, das, ist schon das ist ja eigentlich nur so eine kleine Wanderung, ca. 600 Höhenmeter. Und dafür kann sich das halt wirklich sehen lassen. Runter geht's auch wieder. Und dann den Weg weiter. Jetzt sind wir auf den größeren Weg abgebogen. Den sind wir damals mit dem Fahrrad gefahren kann ich euch mal unter das Video verlinken, den Blogbeitrag. Ich glaube, da gibt es sogar auch ein Video davon. Ich mal suchen. Und jetzt zu Fuß, aber auch wirklich super schön. Also ich bin da ja nicht so heiklich. Liebe Radfahren. Aber manchmal ist zu Fuß auch gut. Und Hauptsache draußen halt. Das ist so das Aller, Allerwichtigste Wenn man von unten auf den Berg schaut, dann möchte man nicht glauben, dass man hier überhaupt hochgehen oder gar radeln kann. Einfach noch mal ein paar Bilder vom Weg, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie es da genau raufgeht und vielleicht auch schauen könnt, ob das was für euch wäre. Holzsteg! Aber eben relativ breit und deswegen schön zu gehen. Und ihr seht, es sind auch schon mehrere Spuren da. Auch die Spuren der Radfahrer sieht man wo die überall aufgesessen sind schon. Wow, schaut mal. Jetzt sind wir fast oben an der Kapelle. Und das Divo voll im Schnee. Blick über den See. Fette Wirtschaft, wie es ausschaut. Und vor uns Santa Barbara. Direkt dort war ich noch nie nah dran. Schon öfter. Und deswegen wird es jetzt umso besser, mal hinzukommen. Wir sind fast oben. Und hier sind so nette kleine Dorndarmandel, Steinmännchen auch hochsteigen, ähm, Megablick runter nach Riva und hier unser Ziel Santa Barbara. Und Die letzten Meter gehen nochmal über Stufen rauf und auch nochmal seilversichert. Was für ein Blick, wirklich für die paar Höhenmeter ein wahnsinniger Blick. Also wenn ihr keine Probleme mit so ein bisschen Trittsicherheit habt, dann würde ich ja schon fast sagen, ein Muss für den Riva-Urlaub. Ja, oder ihr macht natürlich über den Schimasat von oben runter. Da müsst ihr aber schon ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Wahnsinn. Ist schon sehr, sehr, sehr gut einfach. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hochkommen. La Chiesa di Santa Barbara. Das ist alles italienisch. Das erspare ich euch jetzt mal. Aber da lässt es sich ja viel googeln. Und hat vermutlich auch was mit dem Krieg zu tun. Weil hier natürlich wird alles vom Ersten Weltkrieg sein, vermutlich. Da schreit dann nochmal der Glückskindelmarkt, denke ich. Glühwein und so. <lacht> Für uns geht es wieder runter. Ja, ich mache so, wie ich radeln würde. <lacht> und hier haben wir schon beim Hochgehen gesehen: noch mehr Bikerspuren. Ja gut, wir sind nicht alleine unterwegs. So, jetzt sind wir hier bei dem alten Turm. Den sind wir übrigens runtergeradelt dann damals. Ähm, sieht aber trotzdem, auch wenn man es schon mal gesehen hat, immer wieder mega gut aus. Und jetzt muss ich mich beeilen, weil da unten ist schon die Vanessa. Ihr seht es eh. Hui hui hui. <lacht> so, nicht auf die Schnauze legen, sonst wird es peinlich. Ja. Kann man da rein? Ah nein, ist abgesperrt. Das wäre ja zu gut gewesen. Aber man kann hin und wieder mal rein, glaube ich, weil es innen noch mal abgesichert Ah, doch! Ha. Come oh. with me! Na, schon hilft manchmal gut. Uh. Wow! Oh! Oh gut, das ist ja riesig. Jetzt haben wir wieder was entdeckt. Wow! Jetzt schaut mal, was man von der Bastione aus für einen grandiosen Blick auf Riva und auch den See hat. Aber logisch, da wurde früher wahrscheinlich runtergeschossen. Das musste gut liegen. Runter geht's jetzt ab hier über den dicken, breiten Pfad. Sehr fein. Und unten wartet dann ja schon mein kleiner Spatz wieder, deswegen müssen wir uns ein bisschen schleunen. Hat ihr übrigens schon meine neuen Ohrringe gesehen? <lacht> Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk mit Schneeflocke, aber jetzt hängen gerade die Haare drin. Mies. <lacht> Bald geschafft. Riva nähert sich schon. Nach dem Wandern geht's ab in den Pool. Und das mit dieser Aussicht. So sieht der Pool aus, Infinity-mäßig. Mega schön und noch ist niemand da. <lacht> Und damit soll es das wieder gewesen sein von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir euch ein bisschen mitgenommen haben. Und vielleicht ist diese Wanderung ja auch tatsächlich was für den einen oder anderen von euch.